Hallo, Christian Feisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für den Tag der Lehre am 18. Oktober jetzt anmelden. Und ich habe hier den Herrn Oppel bei mir. Bitte sich vorzustellen. Ja, mein Name ist Stefan Oppel, ich bin an der Johannes-Kepler-Universität in Linz tätig, als äh, assoziierter Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik ähm, und betreibe oder versuche zu betreiben seit äh, mehreren Jahren Projektbasiertes Lernen. und äh, mit Classroom in meinen großen Lehrplanstätten, in den Bachelor. Eine wunderschöne Kombination. Und ähm, wir beschäftigen uns ja mit den Gelingensbedingungen äh, vom äh, Problem problemprojektbasierten Lernen. Wie ist es möglich, diese Formen so richtig in den Sand zu setzen, dafür zu sorgen, dass die garantiert nicht funktionieren? Ähm, davon auszugehen, äh, dass Leute von Haus aus verstehen, was man von ihnen möchte, ja, also äh, projektbasiertes Lernen braucht viel Offenheit, äh, aber wenn man dann trotzdem zu wenig Rahmen äh, vorgibt, wird es sehr wahrscheinlich scheitern. beziehungsweise ist es, <lacht> ist es gescheitert äh, und wir haben dann versucht, danach zu nachzudrehen. Okay, das heißt, eine Gelingensbedingung von dem ausgehend ist? Einen klaren Rahmen zu schaffen, die Freiheit zu lassen, sich selbst zu orientieren in diesem Rahmen, aber sowohl inhaltlich als auch organisatorisch klare Rahmenbedingungen zu geben, in denen die Leute dann arbeiten können. Okay. Gut. Was erwartet jetzt die Teilnehmer bei Ihrer Präsentation am Tag der Lehre? Ja, da werden wir ganz konkret über ein Lehrveranstaltungsformat sprechen, in dem ich versucht habe, genau das umzusetzen, was ich vorhin erwähnt habe. Uh, nämlich uh, unseren Studierenden, die mit uh, sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen in der Wirtschaftsinformatik, also HTLA, HLW, HAC-Absolventen genauso wie uh, HS-Absolventen, denen zu Beginn des Studiums diese, diese Unterschiedlichkeit stärker mehr auszulegen und sie in, in Gruppen zusammenzuarbeiten und an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu lassen. Mhm. Uh, das ist schwierig. Äh, deswegen eben der Versuch, da einen klaren inhaltlichen Rahmen zu schaffen über unsere äh, Flip Classroom-Unterlagen, die wir da dazu haben. Das heißt, es gibt sämtliche inhaltlichen äh, Richtlinien, Inputs, äh, nochmal das Video und das Skriptum, sodass die Leute da nachschauen, nachhören können. Mhm. Und gleichzeitig einen relativ stark strukturierten äh, Design-Thinking-Prozess mhm. äh, indem wir dann versuchen anzuleiten, welche Phasen sie durchschreiten sollten, um ein Problem, und das ist der einzig offene gelassene Punkt, ein Problem, das nur vage ausdefiniert ist, dann auch wirklich konkret in der Praxis zu lösen. Das heißt, das Problem wird von den Teilnehmern mitgestaltet, mit, mit, äh, mit konkretisiert, habe ich das richtig gehört. Mit konkretisiert, genau. Ja, genau. Also es geht darum, Prozesse und Informationssysteme. Äh, für ein gegebenes Problem zu gestalten. Ob die Lösung aber jetzt eine technische ist, ob das eine organisationale ist, wie ah. die konkret ausschaut, das lassen man ganz bewusst offen. Okay. Ähm, wie hat sich das, das bewerbt, mit Vorbereitungsmaterialien bzw. Aufgaben zu arbeiten? Grundsätzlich äh, wird es Erstens haben wir sehr gut angenommen und auch von den Ergebnissen bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Vielleicht muss man nur sagen, auch, auch das kommt in der, in der Präsentation nur mal, mal vor. Wir versuchen die, die Grundkompetenzen in einer ersten Übungsphase nur mal mit Detailaufgaben zu lösen und steigen dann erst in diese, in diese offene Phase ein. Das soll dabei helfen, dass die leider mal ein bisschen eine gemeinsame Basis bekommen, gemeinsames Vokabular auch entwickeln, wie sie miteinander sprechen können. Uh, und auf Basis dessen war ich eigentlich großteil sehr begeistert an dem, was an Ergebnissen gekommen ist. Also das war sowohl inhaltlich gut als auch sehr kreativ aufbereitet. Mit mhm. Lösungen, auf die wir selbst nie gedacht hätten, uh, jetzt im Team der Okay, das heißt, es passiert auch ein gemeinsamer Lernprozess, ein, ein voneinander Lernen, oder? Ja. Ganz genau, ganz genau. Mhm. So, was, was, was da ganz wichtig mir erschienen ist, ist, dass man uh, Direkt in räumlicher Nähe bei unserem Institut Arbeitsräume geschaffen haben, also das ist das klassische Design Thinking Lab, ja. wo die Studierenden auch wirklich gesessen sind, zusammengearbeitet haben und wo wir greifbar waren. Also wo unmittelbar die Rückfrage möglich war. Das okay. war, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren. Okay. Ja, also für mich klingt das nach einer sehr, sehr spannenden Präsentation, die Sie da beim Tag der Lehre einbringen werden. Ähm, und, und freue mich schon sehr, dass wir uns dort ähm, kennenlernen werden und ähm, auf Ihren Beitrag. Ja, freue mich auch schon. Vielen Dank.